Ja, auch von mir natürlich ganz herzliche Glückwünsche. Alles Gute zum Geburtstag, alles Gute zum 25. Mein Wunsch für die Zukunft wäre, dass es Reporter ohne Grenzen irgendwann nicht mehr gibt. Und zwar ganz einfach deshalb, weil eure Arbeit nicht mehr gebraucht wird, weil überall auf der Welt die Pressefreiheit geachtet wird, die Meinungsfreiheit geachtet wird, Journalistinnen und Journalisten nicht mehr in Gefahr sind, wenn sie einfach ihre Arbeit machen, dass überall Demokratie herrscht. Ich weiß, das ist ein großes Ziel, ein großer Wunschtraum, aber mit eurer Hilfe kann das vielleicht gelingen. Danke für eure Arbeit.